Wollt ihr einen Vortrag? Ja, ja. Wollt ihr einen Katzenvortrag? Ja. Na gut, deswegen habe ich nur eine Slide mit Katzen. Läuft die Kamera jetzt? Dann können wir ja loslegen. Ich erzähle euch ein bisschen was zum Pong Plus, MQT und Note Red. Liebe Raumzeitlaboranten, wir müssen reden. Die letzten Jahre waren geträgt von einem Button, der nicht funktionierte. Wo war der überhaupt? Der war bei Slowpoke in der Kiste. Nein. Also für alle die, diesen Button noch nicht kennen, der hing mal da an dem äh, Balken und der war dafür da, wenn Leute über das IAC irgendwas auf den Ping gepingt haben, dann konnte man damit eine Antwort schicken. Es ging irgendwie so, man hat halt irgendwie kurz drauf gedrückt und. Die Antworten kamen dann auf dem Display und dann hat man lang drauf gedrückt und dann wurde die Antwort ins IAC geschickt. Ja, früher hing das Ding per USB an Marte. Marte ist unser kleiner Hausserver. Ähm, das Problem war, wir mussten dann irgendwie so ein 20-Meter-Kabel vom Rack äh, zu dem Ping legen. Ähm, das Ganze war ziemlich schwer äh, zu warten und fehleranfällig, weil irgendwann ging immer nicht und konnte halt im Prinzip nur ich dann debuggen. Wenn, wenn ich nicht habe, war es dann schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ähm, man könnte ihn ja mal auf so einen ESP8266 mit einer Powerbank umbauen. Also wie ihr seht, der Button hat zwar ein USB-Ladekabel, aber funktioniert auch ohne. Also nur mit Powerbank. Die 8266 von äh, Espressif Micro, nee, Semiconductor, ich weiß es gar nicht genau. Die haben so in den letzten Jahren ziemlich die Welt von dem Internet of Things ähm, revolutioniert, weil sie halt sehr günstig sind und was sie halt tun ist, ähm, mit WLAN kommunizieren ähm, für ungefähr 2 Euro das Stück. Ähm, die sind relativ einfach zu, anzusteuern, also es gibt eine serielle der Schnittstelle auf den Teilen, die haben zwei GPIOs standardmäßig und ähm, kann man halt so für kleinere Sachen dann verwenden. Was ich auch jetzt bei dem äh, Button gemacht habe. Ähm, die ESP-Chipsets an sich können zwar mehr GPIOs, aber es gibt verschiedene breakout bots Das, was ihr hier ja seht, ist ein ESP01. Das sind die für 2 Euro Stück. Die gibt es auch in anderen Varianten mit mehr Pins. Aber für kleinere Projekte, wenn man es mal an Arduino hängen will, sind die eigentlich ziemlich super. Sind relativ äh, stromsparend. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel oder wie wenig die brauchen. Ähm, das könnt ihr ja im Datenblatt nachlesen. Um, hier seht ihr die Pins, also es gibt halt AXTX, äh, ähm, es gibt einen Reset Pin, es gibt einen Power Down Pin und äh, zwei GPIOs. Ähm, zum Bedienen, äh, also zum Benutzen muss man eigentlich nur VCC, Ground, Reset und Power Down bestücken mit jeweils Pull-ups, äh, Pull-downs. Oder Pull-ups? Weiß ich gerade nicht. Ähm, ja, dann kann man schon die seriellen Schilder beweisen und GPR aus. Und das Schöne ist, dass man das Ganze auch über Serialischen Schilder programmieren kann. Das heißt, man braucht nicht irgendwie irgendeinen komischen Programmer, sondern ähm, ein serielles interface reicht. Entsprechende Arduino-Software oder beziehungsweise, ähm, wie heißt das? Äh, hab ich vergessen, diese, diese neue IDE, die auch so Arduino-mäßig ist. Io. Bitte? Platform IO. Ja, genau, Platform IO. Und damit kann man das dann hochladen. Ähm, zum ESP8266 gibt es die sogenannten Sonoff, das sind ähm, Relais, die irgendwie Chinesen zusammengetickert haben und die irgendwie ähm, 7 Dollar Stück kosten. Ich habe hier mal so eins mitgebracht, so als man sieht, wie groß oder wie klein so ein Teil ist. Ähm, ist halt auf der einen Seite 230 Volt rein, auf der anderen Seite ein Relais, 230 Volt raus und halt Wi-Fi. Ist halt ziemlich günstig dafür, dass man irgendwas übers Netz dann steuern kann. Ähm, die gibt es mittlerweile in unzähligen Ausführungen. Es gibt die als Zwischenstecker, wie ihr seht, für 13 Dollar. Es gibt die in einer Zweifachvariante, ähm, eine Vierfache variante Eine Vierfache-Variante habe ich bei mir im Büro verbaut. Äh, für Hutschnee kostet irgendwie, glaube ich, 11 Dollar. Ähm, die gibt es mit Temperatursensor. Die gibt es als, äh, als Lichtschalter mit Touch, das sind, wo du halt irgendwie dann mit kapazitiven Touch das einen ausschalten kannst. Und ja, ja. sind halt extrem günstig dafür was sie können ich weiß halt nicht wie es aussieht bei dem zwischenstecker mit dem import nach deutschland wegen dem ce zeichen ähm, weil der zoll in deutschland da ziemlich genau drauf schaut äh, wenn so ein zwischenstecker also äh, so ein normales Turnoff ist für 7 dollar dann meckern die normal nicht weil du zum ähm, inbetrieb nehmen sowieso fachkenntnisse brauchst Das ist halt kein end bei so einem zwischenstecker weiß ich es nicht ich habe auch bisher in deutschland keinen händler gesehen der die führt So, dann gibt es für die äh, Teile, die auch einen ESP826 drin haben, die Tasmotor-Firmware. Ähm, die macht so nette Dinge wie, du drückst viermal auf den äh, Button, der da am Sonoff dran ist und dann geht ein Access Point auf, womit du das konfigurieren kannst, ins eigene WLAN hängen kannst. Ähm, drückst du zweimal drauf, dann schaltet das Relais, drückst du einmal drauf, schaltet das Relais und schickt eine MQTT-Message. Ich glaube, sechsmal drücken war irgendwie Over-the-Air-Firmware-Update, also schon ziemlich abgefahrene Features. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, hey, man könnte ja einfach die Firmware auch nehmen für den Button, weil da muss ich nichts machen, einfach Firmware drauf spielen läuft. Ja, und das habe ich dann mal gemacht. Ich habe so eine einzellen 18650 Powerbank genommen, habe die auseinandergenommen, noch einen 3-Volt-Regler rein. Und das Schöne an diesem Gruppentaster ist eben, dass da relativ really viel Platz ist. Ähm, Fabi hat irgendwie gesagt, ja, stellen wir noch nur ein paar. Das Problem ist, dass die Gruppentaster ziemlich teuer sind. Also, die, genau, die Kosten... Das kost Problem ist aber, dass das von Zeit, dass Ja. Also, wenn man das halt so privat dann nachbauen möchte, ist halt erstmal 40 Euro für den Gruppentaster, Plus noch den ganzen anderen Scheiß. Also, das sind bestimmt schon so ja, 70, 80 Euro an Hardware, die da vor mir stehen. <lacht> Die sind natürlich günstiger, klar. Das Schöne an dem ist halt, dass halt viel Platz ist. Ihr werdet es auch gleich nochmal an einem Bild sehen. Das äh, hat alles eigentlich ganz gut reingepasst. Ähm, Habe ich jetzt das Bild vergessen? Wenn es später noch kommt, zeige ich es euch nochmal. Ähm, was wollte ich noch sagen? Achso ja genau, ein Haken mit der Powerbank ist, dass, ähm, ich habe hier unten einen kleinen Ausschalter rein, einen Ausschalter gemacht. Ähm, das Problem ist, dass die Powerbank, also ich zähle halt die, äh, ich trenne halt die Zelle, ähm, dass die erstmal aus ist, weil sie denkt, hm, da passiert ja nichts. Deswegen muss man das einmal ganz kurz an den USB hängen. Wenn man den Ping eingeschaltet hat, dann leuchtet es hier rot. Und jetzt ist aktiv. Jetzt kann ich ja drauf drücken, das machen wir aber gleich weil ich erst noch mal was zu MQTT erzählen wollte. Ähm, MQTT ist ein Protokoll, was im Prinzip... Ach, übrigens, kann jemand mal das Fenster aufmachen? Das war jetzt ein schlechtes Beispiel für einen Bus. Ich hoffte, dass jetzt jemand aufspringt das Fenster aufmacht, weil ich habe jetzt quasi in den Raum, Raumbus reingeworfen, macht mir das Fenster auf. Genau, kam keine Antwort. Genau, Antwort. So also ähnlich funktioniert MQTT auch. Also es gibt halt ähm, sogenannte Publisher, die eben irgendwas in ein Thema reinwerfen. Spannend. Trollt mich da gerade wer? Ja. Okay. Ähm, ja, es gibt halt äh, Themen, wo, wo halt Daten reinfließen und es gibt äh, Subscriber, die quasi auf die, auf die Themen hören. Ähm, hier gibt es ein Beispiel mit dem Temperatursensor, die das in das Thema Temperatur reinpushen. Ähm, und es gibt dann eben... Zwei Clients, die das dann rauslesen. Das Schöne ist, dass äh, der Temperatursensor nicht die ganze Zeit connected sein muss, sondern es kann einfach sein, dass er dann irgendwann mal was schickt und sobald die ähm, Subscriber das mitbekommen, reagieren sie dann darauf. Ähm, ich habe das zum Beispiel beim Partkeeper Hosting verwendet. Ähm, User kommt her und will eine Partkeeper Instanz, weil er selber nicht aufsetzen kann. Ähm, dann gibt es einen Button auf der Website, ja, bauen mir mal einen Partkeeper. Das Problem ist, dass das anlegen halt ungefähr eine Minute braucht und ähm, dem User dann irgendwie äh, eine Sanduhr anzuzeigen, ist halt auch doof. Mal abgesehen davon, dass halt der das PHP-Skript dann blockieren würde in der Zeit. Also funktioniert es das so, dass das Frontend dann sagt, ähm, hier Thema Instanz erstellen, ähm, Benutzername so und so, ähm, Zugangsdaten so und so, leg mal an. Das heißt, der User kriegt sofort ein Feedback, dass die Instanz angelegt wird. Und sobald eben der äh, Subscriber dann fertig ist mit dem Arbeiten, sagt er dann wieder auf demselben Bus, okay, ich bin fertig, kannst du dem User eine Mail schicken. Das läuft halt asynchron. Das heißt, ich muss nicht irgendwie an, in einem PHP dann irgendwo warten, dass irgendwas passiert, sondern ich mache einfach weiter und irgendwann passiert dann irgendwas. Genauso gibt es eben auch äh, das Cache-Leeren beim parkkeeper hosting weil wenn äh, jetzt ein Benutzer den Hostingplan plan löscht, äh, ändert, dann muss eben auf allen Instanzen der Cache geleert werden. Und dann schickt eben der Master eine Nachricht in die Queue und sagt, lösch mal den Cache für den User. Und die ganzen Frontend-Server, die ich habe, hören eben auf diesen einen Bus und sehen dann, ah neue Nachricht, alles klar, arbeite ich ab. Und in einer gewissen Zeit wird die Nachricht dann rausgenommen. Es gibt beim MQTT verschiedene Betriebsmodi, die, da ich mit MQTT tatsächlich länger nichts gemacht habe als Entwickler, ähm, müsst ihr selber nochmal nachschauen, was für Modi da gibt. Das gibt es irgendwie äh, Subscription, das ist ja Standard. Dann gibt es irgendwie ähm, so eine Art, dass eine Message reingeschoben wird und irgendeiner der Subscribers muss antworten, damit die dann ähm, erkannt wird. Ja, jetzt ähm, sollte eigentlich das passieren, was eben passierte. Mit dem Button drücken. Möchte jemand? Ich habe den Scheid-Impfer wieder eingeordnet. Dann muss ich drücken, sorry. <lacht> Tja, dann halt nicht. Was? Dann. Hm? Ja, die Rundumleuchte ging an. So. Aber die klingelt nicht. Ja. Dinge passieren, die passieren halt. Ja, theoretisch... Okay. Das war übrigens gescriptet. Ich hatte nur vergessen, dass wenn der Button Strom bekommt, dass anscheinend dann direkt eine MQT schickt. Deswegen kam vorhin das Ganze. Ja. Ähm, die Leute, die jetzt schnell waren, haben natürlich jetzt schon den Moskito Klein installiert auf dem Laptop und gucken sich jetzt an, was da passiert. Ich würde nur einmal schnell den... Äh, nervigen Klingelton rausnehmen. Momentchen. Das erzähle ich übrigens gleich mit dem Node-RED. So, jetzt klingelt das nicht mehr. Also das äh, funktioniert halt auf debian maschinen äh, für Ubuntu wahrscheinlich auch. Also Musketo-Clients sind die offiziellen Clients für MQTT. Und wenn das jetzt jemand tut, ich kann es auch mal gleich mitmachen. Und ich jetzt diesen Button drücke. Dann ist er jetzt aus. Drücke ich nochmal. Ist er an. Also der MQT, also er schickt halt eben auf dieses Topic namens Stat Son of Power, ähm, den jeweiligen State den er hat. Da das halt für ein Son of gedacht ist, toggelt er zwischen On und Off. Was jetzt in diesem Topic drinsteht, ist frei definierbar. Also die meisten nehmen irgendwie einen JSON String ähm, oder halt irgendwelche Reihen Wie halte ich jetzt in dem Fall? Ähm, nächster Punkt: äh, Man kann natürlich auch selber Sachen hinschicken. Ähm, ich habe den Ping umgebaut, dass er ähm, über MQTT eben Nachrichten schicken kann. Das kann ich auch mal zeigen, weil also wenn man jetzt auf diesen Ping schaut auf das Display, was jetzt nicht in der äh, Kamera zu sehen ist, warum geht da nichts? Ah, jetzt ist es. Hm? Nee, das Problem ist, dass der Ping jedes Mal, wenn du Text anzeigst, ist, der, der den Hintergrund toggelt. Das heißt, du schickst den, die erste Nachricht, Display ist äh, aus, zweite Nachricht, Display ist an. Also ist halt aus User-Sicht ziemlich einfach zu bedienen. Genau, jetzt kommen wir zu Node-RED. Das ist im Prinzip ein Automatisierungstool für MQTT. Wurde damals von IBM entwickelt. Und ich suche gerade mal ein richtiges Fenster. Da, genau. Ich fange mal an bei dem Ping-Button-Test. Das ist Topic von eben. Das heißt, der Button schreibt in Stats und auf Power rein, welchen State er gerade hat. Ähm, den State könnte ich an der Stelle abfragen, mache ich aber nicht, weil ich will halt er diesmal mitkriegen, wenn er gedrückt wurde. Dann macht er jetzt folgendes. Ähm, der setzt einen Header für eine äh, Datenbank, die äh, Movie Quotes zurückliefert. Ähm, schickt das Ganze, als HTTP-Request an What äh, auch immer holt sich ähm, aus diesem Jason was zurückkommt äh, das Zitat und den Autor raus und schickt das ganze ähm, an diesen Service Display Text und dann kommt es da oben auf dem Display raus was dann halt noch gleichzeitig passiert ist dass er eben in die äh, in den Service rundum leuchte noch was schickt und damit war es das eigentlich für den Ablauf schon jetzt kommen wir zu dem ähm na, wo ist denn der Alarm hin? Hat den jemand gelöscht? Spannend. Naja, gucken wir uns mal den Display-Text an. Also, der hört halt wieder auf das, Dis auf auf das Display-Text. Ähm, inkodiert das Ganze, weil das, der Ping ähm, über TP angesteuert wird. Schickt einen ähm, Post-Request an das Display mit, der, mit dem Text als Payload. Ähm, da kommt eine ID zurück. Äh, ich glaube, irgendein, äh, irgendein MD5. Und dann wird eben dem Display gesagt, zeigt mir bitte die ID mit dem Text an. Also den Text mit der ID. Ja, und da ist der Alarm. Genau. Funktioniert auch wieder so. Der hört auf das Thema Service Pink rund, äh, Rundleuchte. Ähm baut die URL auf für die Hausautomatisierung, macht die Rundleuchte an, macht sie nach zwei Sekunden wieder aus. Und nach 20 Sekunden ähm, geht die nervige Klinge an. Und damit kann man halt ziemlich schöne Sachen machen. Also ich, irgendjemand hatte schon mal im, den Raumzeitstatus gekoppelt an die Steckdosen, was dann ein bisschen komplizierter aussieht. Also wenn der Raum aufgeht, dann soll der Infoscreen angehen, die Musik an, äh, die Snackbar an und Twinkle an. Wenn der Raum zugeht, soll im Prinzip alles ausgehen. Und das kann man alles schön mit diesem Node-Red automatisieren. Alles über die Nachrichten. Und das Schöne an MQTT ist, man kann halt viele Subscriber auf einem Topic haben, wie man möchte. Ja. Das war mal so eine schnell Schnellkurzeinführung in MQTT, Ping und was dazu gehört. Frage Rande? Ja. Manche der MQT-Topics haben Slash nicht. Mhm. Ähm, dem MQTT-Broker, also der, der Server, der läuft, dem ist es völlig egal, was du da reinschreibst. Das ist halt in dem Falle nur eine Konvention. Um das ein bisschen zu gruppieren. Sie ist als Text, nicht als Pfad. Okay. Ja, wusste ja. ich noch nicht. Danke das für die Info. Ich weiß aber das Entropia hat das getan. <lacht> Frag uns doch gut, Weil hier war äh, ja. Weitere Fragen? Als du äh, in der Konsole sozusagen die Ausgabe gemacht hast, wann dein Backen wird und wann nicht, mhm. ist das sehr, sehr schnell in die unter einer Sekunde. Ja. Aber bis die Rundumleuchte zum Beispiel angeht, dauert es ewig. Und liegt das daran, dass der Note Red so langsam ist? Nee, das liegt an der Hausautomatisierung. Also, du hast einen gewissen Delay, auch wenn du auf ein Tablet da drauf drückst, dann dauert es eine, ein bisschen Zeit. Achso, bis unsere Funksteckdose Ja. ja okay. Und es kommt auch wahrscheinlich darauf an, über die Übertragungsqualität, weil das Protokoll über die Funksteckdosen ist ziemlich doof. Der schickt halt immer dasselbe Paket mehrfach, bis die Steckdose es irgendwann checkt, dass das ist. Ah, okay. Das, heißt das hatte ich. Die alle gegen Sonoff ersetzen würde? Sonoff ist unheimisch. Das geht ruckzuck. Hm. Ja, Also normale Zwischenstecker. Also die Sonoffs kann man verbauen für irgendwie was Festes ist, so Infoscreen und sowas, aber alles andere würde ich halt schon dann die, die Zwischenstecker verwenden. Selbst dafür button Ja gut, die Sonoffs haben auch einen Button, ja, ja, aber ist kann. halt ein ziemlich kleiner. Ja, die kleinen, die haben ja einen. Also die haben hier einen, das schwarze Knoppel ist ein Button. Weil irgendwie musst du das Ding einen AP-Modus bekommen. Ja, aber damit kannst du auch in- und Ja, ah. Also der Button ist komplett gleich belegt, egal welches ja. Son of Device du hast. Nur was davor halt auch eben sagte. Äh ja, bei den Teilen hast du das Problem, du musst halt auch mit der Erdung dann frickeln. Ja, muss den Schutz also, den Altbolik, also die Sonoffs dass du, äh, die, e -E auf nee. Doch. die da die nicht nein nicht von Sonoff Ja, die th die th 16 könnten sein also die die vierfach äh, für Hutschiene, die haben einen schutzleiteranschluss die halt nicht ja, ja man muss halt mal gucken ob man halt irgendwie diese diese zwischenstecker einfach bestellen kann irgendwo der son of pow ja ja der kann auch ähm, stromverbrauch messen was die halt nicht können ja Gut, noch weitere Fragen? Grafana und Grafit sagen, ja, gleich. InfluxDB, Ja, InfluxDB kann ich mich nicht aus. Aber das geht auch mit äh, Graphite. Ja, ist mir egal. <lacht> <lacht> Hauptsache geile Charts, hab schon verstanden. Ja. ja. Ja, ich will mal gucken, dass ich auch ein paar mehr Dienste noch auf, auf MQTT umbaue. Also der Ping ist jetzt schon, was schon mal ziemlich geil ist und der Button auch. Und dann das MQTT ist aber, so wie du vorher gesagt hast, ist die UDP des unidirektional. Das heißt, die, die Nodes melden nicht zurück, ich bin jetzt an oder ich bin aus. Dafür können die Nodes aber ein eigenes Topic aufmachen. Das machen die Sonoffs. Die empfangen auf der einen Seite über einen Topic, was sie machen sollen, wenn anderes schicken sie raus, was sie getan haben. Also kannst halt, ähm, warte mal. Also, stat, son power ist der Status und cmnd, ähm, son of power ist dann das Kommando. Wobei son immer das Device dann angibt. Also in dem Fall ist das son und oben ist son 2, Was den, ähm, was die nervige Bimmel anmacht. Ansonsten läuft es wohl die Farbs oder Also, um, weil der Node-RED weiß ja nicht, von jeder Node die IP. Nee, es gibt einen zentralen Server. Das ist in dem Fall Infra.acdl. Also der sogenannte der Broker. Broker. Das ja, genau. Also das habe ich halt mit dem Moskito sub gemacht. In dem Moment sage ich, hallo lieber Broker auf infra ich würde gern Stub Son of Power auslesen. Und dann kriege ich halt alles mit, was, äh, was da passiert. Also es läuft auch im Moment ohne Authentifizierung. Ähm, ob das so auf Dauer gewollt ist, weiß ich nicht, aber... So zum Rumspielen eigentlich ganz praktisch. Ich meine, es wird ja niemals, niemals jemand Umfug mit MQTT im RZL machen. Niemand. Niemand. Kann man nicht diese Amazon so einen Dash-Button Hm. Da ja. gab es doch einen Vorkragen auf dem Kongress, wo jemand die zumindest Filmbilder Film, der hat. Ja. Ich sehe schon, der Ping, da oben wird schön bespielt. Bonuspunkte gibt es für den, der die Grafikfunktion entdeckt. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie sie funktioniert, weil das hat Mike damals geschrieben. Ich habe das auch nur durch Code-Lesen herausgefunden, dass man da jetzt mittlerweile über HTTP Texte auf den Ping schieben kann. Ich bestell halt mal eins und gucken, ob es ankommt oder ob man zum Zoll wackeln müssen. Ja, dann bestell gleich 20. <lacht> Der Raum hat doch Geld. Und ich meine für 10 Dollar, 20 Stück, 200 Dollar sind, wie viel sind das bei dem Wechselkurs? 20 Euro mittlerweile? <lacht> Nee. Äh, also die neuen Regelungen sind mehr unter 150, muss man ja. ja. 20 Euro oder so, 25 Euro, das ist die Staatskasse in Deutschland, eine Umsatzsteuer abgeworfen haben. Je nachdem, was das ist. Der der der Bestand. Bestand. Also die Steuern. Steuern. Ja, die wollen wir auch in meinen Keine Ahnung. ja auch ja. ja, Tabasco Ai hat sich noch einen Vortrag gewünscht über Grafana, irgendwie geile Dashboards angucken. Cosm, Xevely und wie heißt es jetzt? Ich glaube, das heißt nur noch Zeit hier, aber sie haben irgendwie jetzt die API dicht gemacht. Ja. Es geht irgendwie nur noch die Hilfe und es ist überhaupt alles total der Schmerz und äh, der Endpunkt von <lacht> Endpunkt, wo man diese Werte wieder stehen ändern konnte, den gibt es auch nicht mehr. Und mhm. das, das schön. Ja, gut, also, also ich... Es ja, müsste Bayern-Nach ja. muss der Infospeed nicht unbedingt äh, als Frontend auf Grafana bestellt werden, aber so ein, ein historisches Backend, also ja. Ja. Also früher gab es halt die äh, RRDB, diese Round-Drop-In-Datenbank, die man auch immer schön bei den DE6-Charts sieht, wo sie dann ihren Traffic aufzeigen. Ähm, ja auf möglich, weiß ich gerade nicht. Ähm, ich habe irgendwie damals, als ich diesen Solarrouter gebaut habe, ähm, ich mal schlau gemacht, was dafür so Tools gibt und bin dann über Graphite gestoßen, was im Prinzip ein Frontend ist für Carbon. Carbon ist halt eine Round-Robin-Datenbank, wo man Relief einfach Daten reinschieben kann und ähm, relativ komfortabel wieder rauskriegt. Also ihr seht hier so eine Config von so einem Storage-Schema ähm, und ich sage hier, das ist glaube ich der Default, ähm, hebe es in Intervallen von einer Minute für fünf Jahre auf. Der Kommentar hier oben stimmt nicht. ich, ich habe für fünf Jahre ähm, eine Auflösung von 60 Sekunden. Die Daten bekomme ich da rein, indem ich. Moment, ich habe es irgendwo vorhin gehabt. Das ist super trivial. Also, man nimmt sich quasi irgendeinen String, Echo, in dem Fall der pre Proof Count, ähm, das ist der Wert, das ist der Datum und macht das Ganze net-cut auf den ähm, Serverport von äh, Carbon. Dann ist es drin. Also man braucht er nicht irgendwie lustige APIs aufrufen, sondern einfach Netcat und Gutes. Das landet dann da drin. Das ist, wie gesagt, das Frontend für ähm, Graphite. Und jetzt muss ich gerade mal hier die Date Range setzen. Das ist das gleiche, die gleiche GUI, ja. Und der plottet dann eben die Daten in der Roundrobin-Datenbank sind hier raus. Und Grafana macht halt im Prinzip nichts anderes, als auf diese Daten zuzugreifen. Das Schöne an Grafana ist, dass man diese Datenquellen hier relativ einfach konfigurieren kann. Also hier gibt es irgendwie alles Mögliche an Datenquellen. Ich habe halt Graphite in dem Falle. Mit den anderen habe ich nie gearbeitet, das müsst ihr selber rausfinden. Um, Dashboards. Mhm. So, dann kann ich hier in dieses in diesem Panel einfach sagen, wenn ich es finden würde. Panel Data Source Graphite. Und der ja. macht gleich eine Autocompletion auf die Anzahl, äh, auf die, auf die Datenpunkte, die er hat. Der kann halt auch irgendwie, äh, irgendwelche mathematischen Funktionen, weiß der Geier, ich kenne mich mit mathematischen Funktionen so gar nicht aus. Also ich weiß noch irgendwie, was Min-Max-Average ist, aber der Rest ist dann so beyond me. Und das Schöne an dem ganzen Teil ist, dass es halt auch mehr auf einem anzeigen kann, also Metrigen übereinander legen. Macht zwar jetzt überhaupt keinen Sinn, aber... Ähm, was großes? Nee, ich meine vom Dashboard her. Das ähm, ja, aber ich möchte nicht, dass ihr alle meine Business-Data dann auf, auf einem Geben Dashboard auf äh, seht. Ja. Das hier? Echt so kamen? Nee, Halt, da äh, ziemlich viel konfigurieren und, und muss halt nichts an der Datenquelle ändern. Mhm. Oh, was nimmst du da als Backend auch, Crawford? Mhm. Da mit der Menge an Daten drinnen noch auf dem Ding. <lacht> so bei 18.000. Hier. Ja, bald mal jetzt so ein, so ein kurz Crashkurs, wie, wie sowas aussieht. Wenn da jemand Interesse hat, wir können da auch gerne irgendwie zusammen da mal dran arbeiten. Aber ich fand es eigentlich relativ straightforward. Uh, Upget install graphite, username, password aufs Webfrontend drauf, die ersten Sachen zusammenklicken Und dann ab dafür. Das Einzige, was tatsächlich ein bisschen Recherche gebraucht hat, war diese Netcat-Geschichte. Also sprich, wie kriege ich Daten da im Endeffekt rein? Gut, noch Fragen? Keine. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Baut mehr geilen Scheiß. Und die Tröte mache ich jetzt wieder aus. Komplett aus.